Ja, die ähm, Baugeschichte des äh, langen Hauses ist natürlich vielfältig. Es wurde 1760, also zu einer Amalia-Zeit, errichtet, zunächst als äh, Treibhaus-Nutzhaus. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde es eigentlich als äh, mehr oder weniger zum Schauhaus umgebaut. Die Fenster werden senkrecht gestellt, äh, das Haus erhält diese geschlängelten Wege. Und das ähm, Schöne daran ist dann, wenn es draußen mal weiß ist, durch diesen grünen Wintergarten zu laufen. Innen gab es über äh, viele Jahre eine Teilung in verschiedene Abteilungen. Wenn Sie jetzt vom Eingang kommen, das Wiener Haus mit dieser Steinsetzung, dann der Mittelteil schon als langes Haus und ähm, dann vorne das sogenannte Kapphaus, also Pflanzen aus ähm, Südafrika. Und ähm, erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das zusammengefügt. Die wichtigste Pflanzengruppe hier für das lange Haus sind die sogenannten Neuholländer Pflanzen aus Australien und Umfeld. Damals im 19. Jahrhundert die Modepflanzen. Dann nach wie vor die Kappflanzen, also Pelargonien, auch Sukkulente-Pelargonien aus Südafrika. Spannend ist sicherlich der Streitkolbenbaum, Kasuarine botanisch genannt. Er sieht zunächst immer ganz unscheinbar aus. Sie steht so ein bisschen für diese botanischen Ambitionen von Karl August, der hier auch gemeinsam mit Goethe wirklich fachlich und botanisch gearbeitet hat.